Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kurze Ankündigung, in diesem Jahr wird es erstmal keine vr Sendung mehr geben. Dafür werden wir morgen einen äh, ja, VR-Community-Livestream starten. Und äh, Chris in Reality und ich haben uns Pavlov ausgesucht und da wollen wir gerne mit euch zusammen zocken. Pavlov kann man am besten, glaube ich, mit zehn Leuten spielen, also 5 gegen 5 oder Gunplay, alle gegen alle. Also gibt es ja verschiedene Modis. Und ja, das würden wir gerne mit euch zocken. Wir haben schon insgesamt fünf Leute gefunden, also auf dem VR World Germany Discord steht unten in der Beschreibung der Link, falls ihr noch nicht dabei seid. Da könnt ihr euch ja, anmelden, schon mal mit einem Daumen hoch unter Ankündigungen. Dann äh, wissen wir auf jeden Fall, dass ihr dabei sein wollt. Wenn ihr aber keinen Discord habt und trotzdem mitmachen möchtet, könnt ihr natürlich auch gerne unter dem Video hier kommentieren. Dann äh, notiere ich das. Und äh, ja, wenn wir jetzt mehr als zehn Leute zusammenbekommen sollten, dann müssen wir eventuell machen, dass die, äh, eine, ja, ein paar Leute eventuell ab und zu mal aussetzen und äh, die anderen Leute ranlassen oder ja, nach jeder Runde dann halt einen neuen Server eröffnen und das Losglück dann entscheiden lassen, wer dann dabei sein kann. Aber aktuell denke ich nicht, dass es so viele Leute sein werden, Falls ihr auf jeden Fall Bock habt, müsst ihr auch damit einverstanden sein, dass eure Stimme dann auch im Livestream zu hören sein wird, weil wir haben natürlich dann den Voice an. Notfalls könnte man sagen, okay, ihr mutet euch dann selber, was aber blöd ist, wenn man sich ein bisschen absprechen möchte im Team, äh, ist es natürlich blöd. Aktuell versuchen wir das Ganze über Invoice zu regeln, dass wir darüber kommunizieren. Wenn das aber im Livestream jetzt nicht klappen sollte, werden wir das Ganze dann über Discord machen, also über den VR-World-Germany-Discord und werden dann da ja in den Voice-Chat gehen, um uns da besser abzusprechen. Welche Modis wir spielen, wissen wir noch nicht wirklich. Es gibt ja Gunplay, das ist ein ganz netter Modi, da äh, muss man halt, da startet man mit einer Waffe und wenn man einen Kill gemacht hat, bekommt man eine andere Waffe und so weiter und so fort und am Ende, glaube ich, bleibt ein Messer und der zuletzt dann äh, oder als erstes alle Waffen durchgespielt hat, und immer man Kill gemacht hat, der gewinnt dann halt. Dann gibt es noch Team Deathmatch, Deathmatch gibt es. Und äh, ja, davon werden wir uns mit Sicherheit irgendwas aussuchen. Wer Pavlov noch nicht hat, den kann ich äh, nur empfehlen, das Game definitiv zu holen. Es ist momentan auch Angebot äh, im Angebot. Minus 60% kostet also 8,39 Euro und das ist echt sehr, sehr, ein sehr, sehr guter Preis für das Game. Es wird immer noch weiterentwickelt, ist immer noch im Early Access, aber da tut sich echt was und äh, ich finde es gut, was sie da gemacht haben. Es gibt auch einen Zombie-Modus, wer da Bock drauf hat und ähm, das habe ich mir jetzt noch gar nicht wirklich angeguckt. Äh, ab der 27. Hyde. Äh, sagt mir jetzt noch nichts. Aber gut, ich äh, habe da schon lange nicht reingeguckt, deshalb bin ich umso äh, gespannter, was es da alles gibt und äh, ja, als Maps habe ich mir mal so ein paar Sachen angeschaut und äh, der liebe Hank von VRcheck hat ja lange Zeit jetzt nichts mehr gemacht, weil er an einer Map gearbeitet hat. Das wollte ich euch auch noch mal kurz vorstellen und äh, das ist die Doc Green Sektor und äh, da hat er echt äh, sehr, sehr, eine sehr, sehr coole Map zusammengebaut und hat da auch sehr, sehr lange dran gearbeitet und die habe ich mir auch mal gesichert. Und äh, ja, damit kann man Deathmatch, Team Deathmatch und Push machen, was auch mal Push für ein Modi ist, den kenne ich jetzt noch gar nicht, mir sagt nur Rush was. Und äh, ja, das können wir uns dann gerne mal anschauen, äh, war glaube ich 2,7 GB, habe ich mir eben mal runtergeladen. Sehr gute Bewertung, mir hat es jetzt auch gefallen, als ich mal eben nur so reingegangen bin, ohne jetzt wirklich zu spielen, ich habe mir die Map nur mal angeschaut und hat mir ganz gut gefallen. Ja, vielleicht äh, zocken wir die Map dann auch, da können wir aber gerne auch die Leute dann im Chat fragen, was die denn gerne spielen wollen und sehen wollen und so weiter und so fort. Ja Leute, wenn ihr mitmachen wollt, kommt gerne bei uns in den Discord rein, via World Germany, unten in der Beschreibung. Vielleicht kriegen wir sogar heute noch die 100 User voll, das wäre echt geil, ich glaube wir sind jetzt 96 oder 97 und äh, wäre cool, wenn wir da heute noch die 100 voll kriegen und da könnt ihr euch dann gerne anmelden. Und äh, wir werden in Zukunft öfter sowas machen. Und über Discord finde ich, ist sowas viel, viel einfacher ähm, ja, zu kommunizieren, als jetzt äh, irgendwie in die Community-Tab und, und sonst was. Falls ihr keinen Discord habt, ihr wollt auch keinen Discord-Channel äh, nutzen, dann könnt ihr auch gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr dabei sein möchtet. Und dann schauen wir mal, wenn es mehr Leute werden als 10, dann müssen wir mal schauen, wie wir das regeln. Äh, ja, ich vermute, dass wir es das dann so machen dass dann derjenige, der dann als halt erst Joint da ist und äh, die anderen müssen halt erstmal warten, bis noch ein Slot frei wird. Und äh, ja, fairerweise können die anderen User dann halt ab mal aussetzen und andere Leute ranlassen. Das wäre ganz cool. Okay Leute, ich freue mich auf morgen tierig mal mit der Community zu zocken und ähm, wäre froh, wenn ihr nicht dabei sein äh, könnt oder äh, ja, nicht mitmachen könnt. Beim zocken dann werde ich halt äh, froh wenn ihr dabei seid im Livestream, also morgen 20 uhr hier auf dem kanal es gibt auch gleich noch eine live ankündigung und äh, ja dann könnt ihr entweder zuschauen oder mitmachen und äh, ja ich würde sagen schönen abend noch bis morgen ciao